Herzlich willkommen zum zweiten Tag auf der FOSKES 2020 in Freiburg. Wir starten heute mit einem völlig neuen Format, nämlich mit einer Demosession. Und in diesem Blog geht es um Fernerkundungsdaten. Satellitenbilder spielen ja immer, eine, immer mehr eine größere Rolle, denn durch das Copernicus-Projekt und den Sentinel-Daten haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, regelmäßig aktuelle Satellitenbilder zu haben. Aber die müssen natürlich auch noch ausgewertet werden. Ähm, natürlich gibt es proprietäre Software, mit der man das machen kann, wie zum Beispiel das Imagine oder Envy. Aber es gibt auch im Open-Source-Bereich Möglichkeiten. Ähm, eine Möglichkeit stellt uns jetzt Andreas Rabe vor von der Humboldt-Universität. Die haben die Nmap-Box als Plugin für Kugels entwickelt. Und wie man mit der arbeiten kann, präsentiert er uns jetzt in der nächsten Stunde. Ja. Ja, ich glaube, ich habe es geschafft. <lacht> Vielen Dank für die, Ein äh, für die Einleitung. Wie schon gesagt, mein Name ist Andreas Rabe. Zusammen mit meinen Kollegen Benjamin Yakimo, Fabian Thiel, Sebastian van der Lin entwickeln wir die Nmap-Box. Äh, die Entwicklung findet statt im Rahmen äh, des Environmental Mapping and Analysis Programms. Das ist eine deutsche hyperspektral Uh, und unsere Aufgabe ist, eine Toolbox zu schaffen, mit dem man die Daten dann uh, visualisieren und analysieren kann. Und uh, die Entwicklung geht schon ein paar Jahre und in den letzten drei Jahren haben wir uns dafür entschieden, uh, auf QGIS umzusteigen. Und das war, uh, wie wir finden, eine sehr gute Entscheidung. Deswegen uh, bin ich dieses Jahr auch auf der FOSGIS, meine erste uh, FOSGIS, an der ich teilnehme. Kleiner Überblick, wer NMAP noch nicht kennt, das sind die äh, groben Charakteristika. Das ist ein Hyperspektralsatellit, der nimmt in ungefähr 240 äh, Spektralbändern auf, 30 Meter äh, Auflösung am Boden. Und äh, um ungefähr eine Idee zu haben, die äh, Oberfläche wird äh, sehr fein spektral abgetastet. Das ist also ein, ähm, ein Spectral Imaging-Satellit. Ähm, und ergänzt dann sehr gut äh, die anderen operationellen Satelliten, die wir bereits haben Landsat, Sentinel, MODIS, Asta, und äh, wäre natürlich langweilig, wenn die NMAP Box nur NMAP Produkte äh, verarbeiten könnte. Wir unterstützen natürlich alle anderen generischen Rasterformate auch und auch die anderen äh, spektralen Satellitenprodukte, die es auf dem Markt schon gibt. So, äh, es ist bereits im offiziellen KUGIS-Plugin verfügbar, könnt ihr euch äh, nach dem Vortrag gerne mal runterladen und ein bisschen mit rumspielen. Ich würde heute mal eine, einen Überblick geben, erstmal ein paar äh, allgemeine Folien zeigen und dann gehen wir zur Live-Demo über. So, Unser Ansatz ist, KUGIS dahingehend zu erweitern, ähm, dass man nicht nur diesen ähm, zentralen Map-Canvas hat, sondern dass, wie man es aus äh, den genannten Softwareprodukten wie Envy und er das Imagine äh, gewohnt, für ähm, Rasterverarbeitung mehrere äh, räumliche Map-Views ähm, parallel auf dem Bildschirm haben kann, diese auch äh, räumlich linken und mit anderen äh, Vektorprodukten und Webmap-Services zusammen ähm, explorieren kann, seine Daten. Darüber hinaus, äh, was es in QGIS auch noch nicht gibt, ist äh, das Managen und äh, Generieren, Visualisieren von Spektraldatenbanken. Hier wollen wir einen Beitrag schaffen, dass die äh, hyperspektrale und multispektrale Community mehr äh, in QGIS äh, Einzug hält und äh, unterstützen da halt auch äh, Funktionalität. Werde ich nachher auch präsentieren. Ein anderer Fokus, den wir in der M box haben, ist ähm, Bildverarbeitung und Machine Learning. Also hier ist ein Auszug der Algorithmen, die wir in die äh, Kugis Processing Toolbox mit eingeführt haben. Da finden sich äh, Klassifikationen, Clustering, Algorithmen, Transformationen, ähm, morphologische und Convolution Filter und äh, andere Dinge, die man für Bildverarbeitung äh, und Machine Learning sehr gut gebrauchen kann. Mit diesen Algorithmen kann man dann, wie, wie ihr es kennt, in Kugels mit dem Model Builder ähm, Workflows zusammenschalten, sehr komfortabel äh, in der GUI. Und für äh, einige Workflows, die uns äh, und auch für die Lehre relativ äh, wichtig sind, haben wir auch noch interaktive Applikationen mit Qt zusammengeschaltet, ähm, wo das ein bisschen komfortabler geht und interaktiver ist für den Nutzer. Werde ich nachher auch ein Beispiel, <lacht> ein Beispiel zeigen. Okay, dann äh, würde ich mal loslegen. Äh, ich würde sagen, wer Fragen hat, irgendwas nicht versteht, direkt ähm, melden oder reinrufen, dann können wir es sofort besprechen. Okay. Wenn ich die NMAPBox installiert habe, befindet sich hier ein neuer Button in meiner Toolbar. Darüber starte ich die NmapBox äh, Und wir haben uns... Explizit entschieden uns nicht äh, in die Standardoberfläche einzuordnen, weil wir doch äh, relativ viel äh, und relativ komplexe äh, Sachen machen wollen. Und da bietet es sich doch eher an, ein eigenes ähm, Hauptfenster für die grafische Oberfläche zu haben. Okay, nachdem man die Box startet, sieht das erstmal äh, relativ kahl aus. Hier kann man äh, neue Datenquellen hinzufügen. Wenn ich mal mit einem Sentinel-Bild anfange... So, habe ich jetzt hier geöffnet, kann ich mir auch schon erste äh, Informationen zu meinem Satellitenbild anschauen. Wie groß ist es? Äh, wie viel Pixel? Hat es die Auflösung, welchem ähm, Referenzsystem liegen die Daten vor und welche Rasterbänder äh, sind verfügbar. Ja, also äh, wer Sentinel kennt, ähm, hier haben wir die zehn optischen Kanäle von Blau bis äh, Shortwave Infrared. Und wenn wir die jetzt mal visualisieren wollen, können wir es direkt auf die Zeichenfläche droppen und dann wird ein neuer Map View generiert, wo die Daten angezeigt werden. Da wir mehrere MapViews später haben werden, ähm, empfiehlt es sich dann auch, seine MapViews zu benennen. Ich habe jetzt hier ein Sentinel-Bild drin, deswegen nenne ich das auch mal Sentinel-2. So. Wie in Kugis üblich kann man jetzt in diesem MapView view ähm, seine Daten explorieren. Reinzoomen, wie man es kennt. Haben wir ja auch die üblichen Map-Tools, die man aus Kugis kennt. Ja, eine native Auflösung einstellen oder den kompletten Extent anwählen. Was wir zusätzlich haben, ist, ähm, ist ein Identifier-Cursor-Map-Tool, wo man die aktuell visualisierten Kanäle hier eine Übersicht bekommt, äh, was da für Daten enthalten sind. Ich organisiere das mal kurz um. So, also ich habe hier äh, den roten, den grünen und den blauen Kanal gerade visualisiert und äh, für das selektierte Pixel, wo ich hingeklickt habe, sehe ich dann die ähm, Pixelkoordinate und auch die äh, Werte in den Bändern. So, was wir natürlich auch machen können, ähm, ist die, das Layer Styling verändern. Wie man es kennt, kann ich andere Bandkombinationen auswählen. Und auch den Datenstretch ändern, wenn ich möchte. So dass jetzt Spektraldaten sind, haben, wissen wir auch zu jedem Band, äh, welche Wellenlänge dazu gehört. Äh, und da haben wir jetzt hier noch ein neues, einen neuen Reiter eingefügt, der diese Information auch kennt. Also ich äh, habe jetzt so ein paar Shortcut-RGB-Kombinationen, äh, also farbliches Infrarot, könnte ich direkt anspringen. Oder andere Settings, diese typische Landsat 453-Kombination. Ja, Das ist gerade bei Hyperspektraldaten mit mehreren hundert Bändern. Sehr umständlich in dem normalen Kugelsdialog da in dieser langen Bandliste seine drei Bänder zu finden. So schaue ich mal auf meinen Spickzettel, was ich noch zeigen wollte. So, verschiedene Bandkombinationen haben wir gesehen. Was wir auch noch zusätzlich haben, ist für einen ähm, Raster <coughs> GEDAL-Datensatz ähm, GEDAL können wir hier sehr einfach uns die äh, GEDAL-Metadaten äh, explorieren. Ja, also In dem Fall ähm, sieht man hier, das ist ein Envy-Format äh, Envy vor und ähm, da sind dann auch die Wellenlängen hinterlegt. Und wenn es mal sehr viele Metadaten sind, kann man auch äh, hier oben mit dem Filter äh, sehr schön einschränken und genau das finden, was man gerade benötigt. Ja, so ein MapView ist ein ganz normaler qgis äh, map canvas Da kann man natürlich auch mehrere Layer übereinander legen. Ich öffne jetzt mal noch einen äh, Vektorlayer. Ja, die werden dann hier äh, in dem Data Source-Panel auch äh, verschieden gruppiert. Also ich sehe alle meine Rasterlayer und alle meine Vektorlayer in verschiedenen Gruppen. Und ähm, das ist ein kleiner Unterschied zu QGIS. Äh, in QGIS hat man hier nur seine Layer, äh, sein Layer-Panel, wo alle äh, Layer drin sind. Äh, wir unterscheiden hier nochmal nach Datenquellen, also Data Sources und äh, Data Views. Ja, also ich jetzt hier noch meine Daten raufziehe, dann ordnet sich das in dem gleichen Map View der, ähm, der Vector layer noch ein. So, und auch den kann ich dann, wie man es in Kugels gewöhnt ist, noch den Style ändern und zusammen mit den Rasterdaten explorieren. So, was wir auch haben, ist ein Spectral Profile View. Ja, also, hier sehe ich dann für die selektierte Pixelkoordinate ähm, das spektrale Profil. Standardmäßig wär, wird das Profil gegen die Bandindizes abgetragen, kann man dann aber auch umstellen bei ähm, Spektraldaten, äh, dass die gegen Nanometer oder Mikrometer abgetragen werden. Und dann äh, erkennt der Experte auch, äh, sieht man das überhaupt hier mit dem Profil? Ja. Also es ist ein Vegetationsspektrum, Dann sehen wir hier den Green Peak und die Red Edge. Wer das jetzt nicht sieht, ist auch nicht schlimm. Wichtig ist nur, wir können für selektierte Profile wir können die Spektren von selektierten Pixeln anzeigen. So, wir haben natürlich nicht nur ein einzelnes ähm, Bild in der Regel, sondern wir wollen verschiedenste Datenquellen gleichzeitig explorieren. Dazu werde ich jetzt mal neben dem Sentinel-Bild auch noch ein simuliertes NMAP-Bild und eine Landsat-Szene darstellen. So dazu kann ich über diesen Knopf mir hier weitere Map Views hinzufügen. Die, werden dann, die können dann hier systematisch angeordnet werden. So und das erste, was ich mache, ich benenne die erstmal um. Also hier soll ja mein Landsat 8 Bild rein. Hier kommt mein Nmap Bild rein und hier möchte ich noch einen Webmap Service reinlegen. So, Webmap-Services haben wir, was in Kugels bereits gibt, ist XYZ-Tiles äh, mit angebunden, kann man dann sehr komfortabel äh, einen vordefinierten Webmap-Service noch öffnen. So habe ich jetzt alle in meine Raster, meiner Rasterliste und kann die jetzt den verschiedenen Views per Drag and Drop zuordnen. So, die Landsat-Szene ziehe ich hier rein, die Nmap-Szene und den Webmap-Service. So, was jetzt auffällt, äh, die, die wissen alle nichts voneinander. Äh, ich kann mit denen interagieren, aber das ist noch unkomfortabel. Wir wollen die jetzt natürlich äh, räumlich äh, verknüpfen, dass man sie auch äh, schön gleichzeitig explorieren kann. Und dafür gibt es äh, einen Map-Linking-Dialog. Da kann man eine einzelne, äh, einen einzelnen View mit anderen Views beliebig paarweise verknüpfen. Äh, was wir jetzt hier aber machen wollen, ist einfach nur alle miteinander verknüpfen. Da gibt es dann hier den All Canvases Button und dann egal in welchem ich mich äh, bewege und navigiere, die werden alle aktualisiert und auf den gleichen Extent gebracht. Ich sortiere das mal noch ein bisschen um. So... Ja, also jetzt kann man schon sehr schön mal äh, explorieren und gucken, okay, wie sieht denn hier so ein äh, Agrarfeld äh, in NMap aus? Ja, oder ein Sportplatz? Nein, das wollte ich nicht. So, und wie man sieht, die ähm, Location, die ich in einem dieser Views anklicke, die wird auch aktualisiert in den anderen. Es ist schon mal äh, hilfreich zu sehen, wo kommen die verschiedenen äh, Lokationen in den anderen ähm, Bildern zum Liegen. Ähm, was wir aber noch schöner fanden, ist, dass man sagen kann, ähm, also meine Analyse soll später auf dem Nmap-Bild laufen und jetzt möchte ich mal in den anderen Datenquellen sehen, wo kommt dieses Nmap-Pixel, was ich äh, selektiere, zu Liegen. Ja, jetzt kann man sagen, mein Crosshair möchte ich noch ein Pixelgrid hinzufügen und zwar das von dem Nmap-Bild. Ja, dann sehe ich jetzt direkt in dieser Darstellung den Extent von diesem Nmap-Pixel. Kann ich jetzt natürlich für jeden Map-View äh, hinzufügen. Sollten wir vielleicht auch für die Zukunft mal einen Shortcut machen, der das für alle gleichzeitig tut. jetzt ein bisschen viel Klickerei sonst. So, aber nachdem ich das gemacht habe, sehe ich jetzt in jedem räumlichen Map View, wo kommt das selektierte Nmap Pixel zu liegen. Was man hier auch gleich sieht, die Datenquellen haben verschiedene räumliche Referenzsysteme. Also wenn es mir jetzt nicht gefällt, dass das Sentinel-2 in UTM32 angezeigt wird und das Nmap in UTM33, dann kann ich sagen, ändere das Koordinatensystem auf Zone 33 und dann ist das selektierte Pixel auch wieder schön rechteckig. So, was jetzt auch geht, wenn wir noch mal den, äh, uns nochmal den Spektralprofil angucken, dann wird im Default-Modus immer das Profil gezeigt, worauf ich klicke. Ja, also wenn ich in äh, das Sentinel-2-Bild reinklicke, sehe ich das Sentinel-Profil. Wenn ich ins Nmap klicke, sehe ich das sehr hoch aufgelöste Nmap-Profil. Und oft möchte man aber äh, alles gleichzeitig im gleichen Plot, äh, um mal eine Idee davon zu bekommen, wie verschiedene Sensoren die Oberfläche ähm, Darstellen. Und dafür gibt es hier ein Panel: with Profile Sources. Das muss ich erstmal kurz aufräumen. Also. So, und da ist der Default, dass er das Top-Raster nehmen soll für die Darstellung. Ich kann aber sagen, explizit. Äh, Egal in welchen Map-View ich klicke, nehme immer das nMap-Profil. Äh, so, und jetzt werde ich, jetzt bekomme ich, egal in welchen View ich reinklicke, immer das Profil vom nMap. Das ist schon mal schön. Jetzt können wir weitere Quellen hinzufügen. Jetzt kann ich auch sagen, plotte weiterhin auch noch das Landsat und plotte auch das Sentinel-Profil. So, das sieht jetzt erstmal doof aus. Das hat damit zu tun, da wir hier noch gegen die Bandindizes plotten. Wenn ich das wieder auf X-Achse auf Nanometer umstelle, dann erhalten wir den gewünschten Effekt und können jetzt wirklich für ein selektiertes Pixel sehen, wie die verschiedenen Sensoren äh, das darstellen würden. Bis hierhin erstmal äh, Verständnisfragen oder allgemeine Fragen? Hier vorne? Okay. Also die Frage ging dahingehend: sehe ich da eine Legende, dass ich weiß, welche spektrale Signatur jetzt von welchem Satelliten kommt unten? genau da. Also man kann auf jeden Fall einzelne, ah, okay. mhm. also hier siehst du schon mal äh, sozusagen eine Legende, aber mhm. hier im Plot sind ja alle grün erstmal. Mhm. Okay. Ähm, du kannst auf jeden Fall markieren, sowohl in dieser Attributtabelle als auch im Plot. Da würdest du dann schon sehen können, wer es wäre. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, man kann auch den Layer-Style dann, also du könntest jetzt weitere Attribute hier einfügen, die diese drei Quellen eindeutig unterscheiden und kannst du den Renderer mit Categorize dann sagen, wer soll wie dargestellt werden. Okay, danke. Hallo, ich wollte fragen, die Pixel liegen ja jetzt nicht direkt übereinander bei den einzelnen Satelliten. Das heißt, man hätte ja quasi Mischpixel dann, je nachdem, welche man nehmen würde. Also vom Nmap, das ist jetzt quasi der reine Pixel, aber bei den anderen wären es Mischpixel. Ja. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, die über. Also ja, ich habe ich hab Fragen Frage verstanden. Okay. Also aktuell ist es so, ähm, wenn du in eine Map-View klickst, dann selektierst du ja eine Subpixel-Koordinate und äh, alle Quellen, die wir hier hinzugefügt haben, die gucken, wo landet diese Subpixel-Koordinate, auf welchem Pixel. Also aktuell zeigt dieser Plot ein 30 Meter Endmap-Pixel und ein 10 Meter Sentinel-2-Pixel. Also die haben verschiedene Auflösungen, diese, diese Profile hier. Und was war... Ähm, Jetzt in Zukunft äh, noch einbauen wollen, ist eine Funktion, dass ich, wie man es hier mit diesen äh, Boxen sieht, dass man sagen kann: sample mir aus der Sentinel-Szene äh, alle Profile raus, die, wo das Nmap-Pixel drauf liegt und aggregiere die dann zusammen, Mittelwert zum Beispiel. Das haben wir noch nicht drin. Das Einzige, was wir aktuell drin haben, dass man sagen kann, aggregiere eine 3x3 oder eine 5x5-Nachbarschaft. Aber das ist noch nicht genau das, was man äh, haben will. Ne? Also hier würde ich haben wollen, in diesem Sentinel-Bild möchte ich dieses Nmap-Pixel ähm, gewichteten Mittelwert bilden und die Gewichte sollen exakt diese Anteile, wie das Sentinel-Pixel überlagert wird, sein. Ne? Das wäre so der nächste Schritt. Und der übernächste Schritt ist, dass man nicht nur so Pixelgrids hat, sondern dass man beliebige Geometrien als Aggregationskernel auswählen kann. Also dass ich auch sagen kann, sample mir bitte 100-Meter-Buffer. Ne, wenn, wenn ich jetzt so ein Ökologe bin, der, der Vögel zählt, dann macht er das üblicherweise, stellt sich irgendwo auf eine Position und im 100-Meter-Radius guckt er, was kommt hier alles vor. Und das schreibt er dann auf. Und äh, wenn er jetzt ein Modell machen will, sage mir Vögel, äh, Lokation vorher äh, auf Grundlage von Hyperspektraldaten, dann würde ich ein Modell lernen aus diesen Vogelzählungen und Hyperspektraldaten und würde da in diesem 100-Meter-Buffer äh, meine Hyperspektraldaten irgendwie aggregieren oder Merkmale extrahieren dafür. Und da wäre das dann äh, hilfreich. Okay, mache ich erstmal weiter. So, ja, dieser Spectral View, der ist jetzt auch nicht nur dazu da, die aktuell selektierten ähm, Profile zu visualisieren, sondern den möchte ihr euch nutzen, um eine Spektralbibliothek aufzubauen. Ja? Also aus einem Bild beliebig viele Profile einsammeln und dann vielleicht noch Attribute ranschreiben. Dafür schließe ich mal... Ich muss sie nicht schließen, ich kann die auch hier in dem Data Views Panel, meine Views, die ich gerade nicht brauche, abwählen. Ja, Dann bleibt nur noch der Webmap-Service und das Nmap-Bild offen. So, und jetzt möchte ich mal verschiedene Flächen äh, Profile sammeln. Also hier von dieser Dachfläche möchte ich ein Profil sammeln. Dafür muss ich hier unten auch sagen, dass es bitte nur noch Nmap-Profile sein sollen. So, wenn mir das Profil gefällt, kann ich hier auf diesen ähm, Plus-Button drücken und dann habe ich das Profil eingesammelt. kann ich an eine andere Position gehen. Ja, das Feld möchte ich auch haben. Nehme ich auch noch mit. Und so kann ich mir nach und nach meine Spektralbibliothek Aufbauen. Die reinen Profile sind natürlich erstmal äh, nicht so vielsagend. Man würde jetzt üblicherweise noch äh, diese Attributtabelle gleichzeitig befüllen. Ja, also, wenn ich zum Beispiel eine Klassifikation machen möchte mit diesen Daten, dann würde ich mir, die, äh, würde ich mir ein neues Feld für Class-IDs anlegen. Äh, hier ist gerade ein kleiner Fehler, die, Diese ganzen Attribute, die gerade aufgepoppt sind, die sollten eigentlich versteckt sein. So, was ich jetzt machen könnte, ich kann sagen, dieses Profil, das war doch ein Wald und Wald möchte ich mit äh, Klasse 1 klassifizieren und das hier war doch eine Wiese, da mache ich eine Label 2 und das war wieder ein Wald, mache ich Label 1 und das war urban, das mache ich eine 3 und so weiter. Ja, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich zu jedem Profil weiß ich, zu welcher Landbedeckungsklasse es gehört und dann kann ich einen äh, Machine Learner damit trainieren. Einen Random Forest oder eine Support Vector Maschine oder irgendwas anderes. So, da das jetzt sehr äh, aufwendig wäre, einen sinnvollen Datensatz hier in einer Live-Demo äh, zusammenzubauen, würde ich darauf mal verzichten und einen bestehenden Datensatz laden. So, also was wir jetzt hier sehen, ist ähm, ein Punkt-Shape-File. Und äh, die verschiedenen Farben sind verschiedene Landbedeckungsklassen. Ich kann hier auch mal die Legende aufklappen. Also wir haben Versiegelung, also Sch Gebäude und Straßen, äh, niedrige Vegetation, also Wiesen, Gräser, Bäume, Boden und Wasser. Und für diese fünf... Ähm, Landbedeckungsklassen möchte ich jetzt mal einen Klassifikator trainieren, der gegeben ein Hyperspektralbild mir eine Landbedeckungskarte generiert. Das könnte man jetzt mit ähm, den Processing-Algorithms tun oder wie ich ja auch gezeigt habe, gibt es dafür eine, eine interaktive QT-Applikation, wo das ein bisschen komfortabler geht. Also hier könnte ich jetzt einfach sagen, meine Merkmale, mein Feature-Space wird durch das nMap-Bild definiert und meine Referenzdaten kommen aus dem punkt shape -File. und in dem Fall habe ich zwei verschiedene Klassifikationsschemata. Das Level 2 ist das, was wir hier gesehen haben mit den fünf Klassen. Das würde ich jetzt hier mal auswählen. Jetzt wird auch direkt geschaut, wie viele Punkte sind verfügbar pro Klasse. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann im hinteren Bereich. Also, hier hat man die, die, die, die Namen und hier sieht man, wie viele Punkte gibt es für, die, für diese Klasse. Ja, also, die Versiegelungsklasse hat jetzt 19 ähm, Beispiele in diesem Datensatz. Könnte ich jetzt hier auch direkt sagen, mach mal ein Subsample von nur 70 Prozent. Und dann würde er zufällig aus den bestehenden Daten äh, welche auswählen. So, dann haben wir hier eine, eine vorgegebene Liste an Klassifikatoren, die ich benutzen könnte, also zum Beispiel Random Forest oder Support Vector Maschine oder eine äh, Gaussian Process Classifier. Ich nehme jetzt mal den Random Forest, der ist, denke ich, mal am bekanntesten. Äh, hier haben wir es sehr generisch gehalten. Äh, hier kann ich wirklich äh, Python Code hinschreiben, der äh, die hinterliegende API äh, direkt benutzt. Hier gibt es natürlich sinnvolle Default-Werte, aber wenn ich mich äh, mit der Random Forest-Klasse auskenne, dann könnte ich jetzt hier noch beliebige Argumente äh, hinzufügen. Also wir benutzen im Hintergrund Scikit-Learn, das ist ein relativ populäres äh, Machine Learning-Paket in Python und es hat dutzende äh, Machine Learner und die, die wir aktuell gebraucht haben, die haben wir angebunden. Wenn ihr irgendwie Wünsche habt, ich brauche diesen Machine Learner noch, dann können wir den auch relativ einfach noch mit anbinden. So, dann wird ein Modell trainiert und das Modell könnte ich auch erstmal auf Platte abspeichern, um es später zu benutzen. Oder ich möchte einfach jetzt bloß äh, das trainierte Modell wieder auf ein neues Bild anwenden. Ja, in dem Fall habe ich jetzt nur das gleiche Hyperspektralbild, ich könnte aber auch ein anderes nehmen. Und das Modell wird dann auf dieses Bild angewendet und die Ergebnisklassifikation kann ich mir dann rausschreiben. Wenn der Klassifikator auch Probability Output hat, dann könnte ich mir auch noch ein Bild mit den Class Probabilities erzeugen. So, dann abschicken. Und fertig. So, mache ich mir mal zwei neue... MapViews, wo ich die Klassifikation. Ja, die ist dann hier oben drin gelandet. In mein äh, wird dann gleich geöffnet das Ergebnis. Klassifikation und äh, die Klassenprobabilities. So. Also bei den Klassenprobabilities habe ich jetzt für jede Klasse ein Rasterband mit den äh, Probabilities dieser Klasse und ich möchte jetzt mal eine RGB-Darstellung machen mit Versiegelungsflächen in Rot, äh, Bäume in Grün und Blau ist natürlich Wasser. So, die werde ich jetzt noch mal räumlich wieder verlinken. Und dann können wir mal ein bisschen äh, explorieren, ob das halbwegs Sinn macht. Ja, also hier ist eine Wasserfläche. Ups. Eine Wasserfläche, in meiner Klassifikation wird auch Wasser äh, vorhergesagt. Und äh, in den Probabilities äh, sieht es auch sehr blau aus. Also die Klasse Wasser hat hier eine hohe äh, Wahrscheinlichkeit. Ich kann ja auch mal noch den Cursor Value Location anmachen für diese Klasse. Wenn ich ihn jetzt finde, äh, hier. So, also dieses Pixel hat jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 97% für Wasser und äh, 3% für Baum. Wenn ich jetzt mal auf so eine Waldfläche rübergehe, dann ändert sich das, dann haben wir 95% Baum, 3% Wasser. Ja, jetzt mal ein bisschen rauszoomen, sieht das schon ganz sinnvoll aus. Also die Waldbereiche sind ja auch grün. Wenn ich hier in die Stadt rübergehe, habe ich viel Rot. Äh, an den großen Straßen äh, kommt dann auch mal die Bäume durch. Da muss man natürlich mal schauen, ob das wirklich korrekt ist oder ob da Zuweisungsfehler stattgefunden haben. Aber so grundsätzlich scheint es funktioniert zu haben. Ja, zu dieser Sache. Fragen? Sie haben ja jetzt die Trainingsdaten pixelweise trainiert. Äh, gibt es auch die Möglichkeit, vordefinierte äh, Geometrien einzulesen? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, kann man auch ähm, mehrere Zeitpunkte zur Klassifikation nehmen, also die, den, zu den Hauptvegetationszeiten? Mhm. Genau, also das Beispiel war jetzt mit äh, Punktdaten. Äh, ich denke mal, die Frage zielt jetzt auf Polygone ab. Ähm, geht auch, kann man auch in dieser Applikation auswählen? Aktuell ist es aber so, dass dann diese Polygone einfach aufgerastert werden und er nimmt jedes Pixel unter dem Polygon. Das wäre eine Art, wie man es machen könnte. Eine andere Art wäre, dass man sagt, pro Polygon äh, möchte ich die Feature, die da drunter, die Pixel, die da drunter liegen, aggregieren, Mittelwert. Das wäre so ein anderer Use Case. Den haben wir noch nicht äh, implementiert, aber ist schon auf unserer Liste. Äh, und Die andere Frage war mit multi mehreren Zeitpunkten. Also hier in der grafischen Anwendung wird ja davon ausgegangen, dass alle Daten in einem Raster sind und alle Informationen in einem Referenzlayer. Und bei mehreren Zeitpunkten hätte ich ja mehrere Raster. Also in der GUI geht es nicht, ein Stack von einer Zeitreihe. Also wir haben noch keine Applikation dafür, auf API-Ebene kann man das natürlich machen. Da würde man ein Sample ziehen aus den verschiedenen Rastern und dieses gesamte Sample dann zum Trainieren benutzen. Ist ein schöner Use-Case, könnte man mal überlegen, wie man den für die Grafische, für die GUI designt. Es Gerade wenn der Zeitaspekt hinzukommt, kann man in verschiedenste Richtungen denken und dann ist immer schwierig, so ein, mit einem Design zu kommen, was dann die Leute auch noch verstehen oder äh, die deren Use Cases dann abdeckt. Aber die Idee finde ich gut, haben wir auch schon gedacht. Da war noch eine Frage, glaube ich. <lacht> okay. Ja, generell der Zeitaspekt, der ist noch nicht wirklich in dieser äh, Software enthalten, weil auch der Fokus eher spektral ist und nicht äh, temporal. Ähm, ja, also Zeit finde ich schwierig, weil gerade bei, bei äh, Satellitendaten haben wir ja mittlerweile diese offenen Archive mit Daten bis 1985 zurück. Das sind ja tausende Observationen. Und also ich verarbeite üblicherweise nicht mehr in nem, in einer äh, GUI, die würde ich dann in einem Skript äh, üblicherweise machen. Also dafür irgendwie eine schöne äh, GUI hinzubekommen, das wäre schon, wär schon gut. Ich denke mal, sobald der Nmap dann fliegt und wirklich Daten liefert in der Zeit, werden wir auch in die Richtung ein bisschen mehr denken. So, dann haben wir haben jetzt noch 20 Minuten. Ich schaue mal, ob ich noch was vorgesehen hatte. Eine Sache habe ich vergessen, die ist vielleicht noch ganz nett. So, ich baue mir mal jetzt noch eine. Ich baue mir noch mal kurz eine Spektraldatenbank. Es gibt ja auch die Möglichkeit, automatisch Profile hinzuzufügen bei jedem Klick. So, und was man jetzt, äh was man machen kann, ist eine äh, Spektralbibliothek ähm wenn die wenn die Profile aus, wenn die Spektren aus einem Bild selektiert wurden, dann habe ich ja auch noch die Geoinformation dazu. Und äh, man kann jetzt sagen, füge die Spektralbibliothek wieder als äh, Punktlayer zu einem Mapview hinzu. Und dann würde ich sehen, wo diese Profile, die ich gesammelt habe, äh, verortet sind. So, das habe ich gerade gemacht. Ich stelle mal die Trainingspunkte nochmal aus. So alles, was jetzt hier grün ist. Die grünen Punkte, das sind die, die ich hier gesammelt habe. Man sieht ja auch, wenn ich ein Profil selektiere, wird es hier gelb äh, markiert im, in dem View. Also ich kann da dann wieder hin zurückkommen. Ich kann auch, wenn ich dann hier noch Attribute habe, kann ich ähm, hier mein äh, Layer Styling verändern, ein bestimmtes Attribut auswählen. Und dann sieht man hier, sind jetzt die Lokationen auch äh, entsprechend des Renderers in dem Map View eingefärbt. Das äh, fanden wir auch sehr hilfreich, dass man diese Spektralbibliothek, die üblicherweise dann keinen Raumbezug mehr hat, doch nochmal äh, zurücklinken kann in den Raum. Äh, man kann aber hier auch in der Spektralbibliothek andere Laborspektren oder Feldspektren, die vielleicht keinen äh, Raumbezug haben, äh, einfügen und zusammen verarbeiten. Okay, dann sage ich vielleicht noch mal was, wo man uns im Web finden kann. Also wir haben eine Dokumentation auf Read the Docs stehen und der Source-Code ist auch offen unter Bitbucket. Wer äh, sich beteiligen will, ähm, Algorithmen oder andere Funktionalitäten äh, hat, wo er denkt, es macht Sinn, in so einer ähm, Software sich mit einzuhängen, kann sich gerne bei uns melden. Also in dem Nmap-Projekt gibt es auch noch externe geförderte Gruppen, äh, die auch Applikationen für die Nmap-Box äh, liefern. Oh. Da kann ich vielleicht mal eins zeigen, was ich besonders hübsch finde. Das ist von der LMU München. Die haben eine interaktive Visualisierung von Strahlungstransfermodellen für Reflektionsoberflächen. Ja, ich weiß nicht, wer das kennt von euch. Also es gibt Strahlungstransfermodelle, da kann ich äh, Pflanzenparameter äh, setzen. Und das Modell modelliert mir das resultierende Spektralprofil. Ja, also gerade in der Lehre ist es sehr schön, den Studenten äh, beizubringen, was passiert eigentlich, wenn Carotinoide äh, abnehmen, na, welcher Bereich im Spektrum ähm, ändert dann seine Sensitivität. Ja, Wenn ihr ähnlich äh, nette Tools habt, könnt ihr gerne Bescheid sagen, dann... Äh integrieren wir euch und dann müsst ihr auch nicht irgendwie eigene Kugels-Plugins erstmal aufsetzen, sondern würden wir dann mit, mit ausliefern. Das ja. Damit hätte ich jetzt erstmal alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Wenn ihr noch was sehen wollt, mache ich gerne noch ein bisschen weiter. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Andreas Rabe, für diese sehr schöne Vorstellung. Ich werde das Tool auf jeden Fall auch ausprobieren demnächst. Es gab schon einige Fragen. Gibt es noch welche? Eine ganz allgemeine Frage. In was für Formaten werden denn die Modelle gespeichert? Und wie ist das mit der langfristigen Kompatibilität mit Kugels? Einfach mal so... Also zum Beispiel die Modelle, in was für einem Format liegen die vor? Die Machine Learning Modelle? Ja. Äh, oder auch die, die Klassifikationen, die ich mir alle rausspeichern kann. Also die Karten? Nee, nicht die, die Karten. Die Bilddaten? Oder? Also ähm, ich kann jetzt ja zum Beispiel Klassifikationen generieren und die mir rausspeichern. Und mhm. Die Frage ist, in was für einem Format habe ich die? Und wenn ich die aufbewahre, kann ich die auch langfristig noch weiterverwenden? Also du meinst jetzt die Karte? Die Nicht die Karte. Das, das Modell, Modell also der der Random Forest? Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt so ein Referenzmodell ausgerechnet habe, was ich später wieder anwenden möchte. Ja, ja, ja. okay. Ja. Also äh, intern sind es äh, Scikit-Learn-Objekte, die nochmal gewrappt ge sind. Also das ist eine, eine eigene Klasse von uns. Und um die persistent auf platte äh, abzulegen, um später benutzen zu können, werden die einfach bloß äh, gepickelt. Also Python-Pickel. Ne, einfach bloß das Objekt auf Platte und man kann es dann später wieder einladen. Äh, da kann sich natürlich über verschiedene Versionen was ändern und irgendwann wirst du dieses pickel file dann nicht mehr von vor zehn Jahren ähm, öffnen können. Das, da bin ich mir relativ sicher, dass das nichts für die Ewigkeit ist. Äh, äh, aber die Karten, die dann rauskommen, sind natürlich ganz normale Rasterdaten, TIFFs oder Envy-Format. Da müsste man dann im Zweifel nochmal das Modell nachtrainieren. Oder sich die, die Ausgangsdaten zumindest irgendwo ablegen in einem Format, was weiterhin lesbar ist. Ja, da gibt es aber auch irgendwie noch keinen Standard, weil so ein Scikit-Learn-Estimator, das kann ja irgendwas sein. Äh, die, die sehen ja alle anders aus. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Vielen Dank für den Vortrag erstmal. Meine Frage wäre, das war jetzt alles, also hyperspektrale Daten, NMAP, die es ja aber noch gar nicht gibt. A, funktioniert das dann auch so gut jetzt für Landsatz, weil es ja nicht ganz so viele Bänder sind und zweitens, wann ist denn mit diesen NMAP-Daten zu rechnen? Vielleicht hast du es auch schon gesagt, aber ich habe es nicht mitgekommen. Mit mitbekommen. den landsat daten bezog sich jetzt auf die Klassifikation? Genau, auf die Klassifikation. Ja, wollen wir machen? Können wir ja. Warum nicht? <lacht> ähm also Landsat. So, das sind jetzt hier die Landsat-Daten. Da liegen die Trainingsdaten ja auch gut drüber und wir haben keine größeren Wolken. Das wollte ich jetzt bloß mal checken, nicht, dass wir hier Wolken trainieren. Also... Classification. Wir nehmen das Landsat-Bild und den Punktlayer. Jetzt brauchen wir ein bisschen länger, äh, um die äh, Punkte auf dem Raster zu verorten, weil die Szene einfach größer ist. So, nenne ich das mal Klassifikation 2. hätte ich jetzt zum, äh, zum Testen mal nicht 100 Bäume nehmen sollen, sondern nur 10, dann wäre es jetzt 10 mal schneller, ähm, aber ich hoffe mal, er wird noch fertig. Was man hier auch gerade sieht, es gibt jetzt keinen Cancel-Button, der muss noch rein, äh, wenn ich blöderweise so einen langen Prozess hier abschicke und ich will das nicht mehr, dann muss ich die ganze äh, Applikation kehlen. Das Aber vielleicht hast du noch eine andere Frage zwischendurch. Ja, also 8000 mal 8000 Pixel. Und der läuft die jetzt auch blockweise ab, äh, in relativ kleinen Blöcken. Da müsste man auch irgendein Setting haben, wo man sagt: äh, lad mal die ganze Szene als Ganzes rein. Sonst hat man auch ein bisschen viel äh, IO-Overhead. Und diese, also die NMAP-Daten, vielleicht hast du am Anfang schon was dazu gesagt, aber der ist noch nicht gestartet, der Satellit. Und wann ist mit den ersten Ergebnissen zu rechnen und sind die dann auch frei verfügbar, so wie Landsat? Die okay. also sind definitiv frei verfügbar. Ähm, ich glaube Ende 2020 ist jetzt aktuell. Vielleicht ist aber auch schon Anfang 2021. Aber nicht mehr so lange hin. Eine Kleine Anregung hätte ich noch. Ähm, wenn man sich verklickt, dann ähm, springt die Ansicht ja plötzlich weg. Vielleicht kommt man so einen Knopf einbauen zurück zum vorherigen Extend, dass man, wenn man ein bisschen rumgeschoben hat, wieder dahin zurückfindet, wo. Ja, ja, so habe ich hier beim ähm, Üben auch. mir auch aufgefallen. Das äh, stört ein bisschen. Ja. Also, dass er den äh, den Scale und das Center von den Views sich merkt und die dann wieder setzt. Ne? Ja. Kannst du kurz mal. Genau, schreib erst auf. Ja. Kannst du kurz noch mal sagen, wie, wie ihr das entwickelt? Also gibt es da irgendwie ein Funding irgendwo her oder ist das wirklich ein Open Source Projekt? Also wie funktioniert das mit der Community? Genau, also ich hatte ganz am Anfang eine Folie. Also wir sind Teil des NMAP-Projekts. Das ist ein größerer Projektverbund. Da ist das DLR dabei und HBO in München, die den Satelliten bauen. Und wir sind jetzt ein Teil davon, der diese software macht. Und wir haben jetzt aktuell Funding bis Ende 2022. Und gestartet ist es aber schon 2010. Die ersten Entwicklungen, die waren noch noch in IDL und Envy. Äh, und vor drei Jahren haben wir dann äh, den Schritt zu QGIS äh, und Python gemacht. Und ab 2019 hatten wir dann die erste offizielle Version im QGIS-Repository. Äh, also Open Source, ja, wir kriegen aber auch Geld. <lacht> Und gibt es da schon Bestrebungen, dass das dann fortgesetzt wird ab 2022? Äh, Gehe ich fast von aus. Also ist ja auch schon NMAP2 äh, im Gespräch und ich denke mal, wir werden dann für die Pflege der Software auch weiterhin Support kriegen. Vielleicht nicht in dem Umfang, also aktuell haben wir 1,5 Stellen äh, plus Hiwi. Ob das dann in dem Umfang bleibt, aber... Zumindest, dass das nicht irgendwie nach zwei Jahren outdated ist und man kann es nicht mehr benutzen. Das ist ja immer so die Gefahr. Oder ich muss dann äh, am Wochenende machen. <lacht> Vielleicht mal aus Interesse von, von meiner Seite, wer arbeitet denn mit optischen Satellitendaten? Ja, okay, cool. Und Hyperspektral? Einer? Ah ja, okay. Ihr würdet gern, okay. Und wer benutzt noch Envy? Echt nicht? Ah, okay. Cool. Also das ist so also ein Punkt. Äh, unsere, bei uns in der Abteilung äh, sind noch ein paar Kollegen, die immer noch Envy und Envy Classic dann aufmachen, weil sie das so groß geworden sind und ich frage dann immer, okay, welche Funktionalität fehlt dir denn jetzt gerade, warum du noch N wie aufmachst und die bauen wir dann nach. Das ist so... Noch, man sieht ja hier jetzt mit diesem n -Map, dass die Auflösung 30 mal 30 Meter ist. Schön wäre, wenn man da irgendwie auf den Meter runter käme damit könnte man wirklich bessere äh, Auswertungen machen, zum Beispiel Felder in der Landwirtschaft und so weiter, 30 mal 30 Meter, ja, das in der Hektare hat äh, haben was weiß ich was 9 mal 9 Pixel Platz, also da, da kann man nichts so was wahnsinnig Großes machen. Also es wäre, wie sieht das aus in der Entwicklung? Weiß man da irgendetwas? Also bei Satellitensystemen ist glaube ich 30 Meter aktuell äh, das was geht. Vielleicht kommt man noch auf 20 Meter. Aber irgendwann ist ja da auch Schluss, weil bei Hyperspektral, die musst du ja genug Photonen einsammeln, um diese dünnen äh, Spektralbänder äh, darstellen zu können. Also wenn ich panchromatisch gehe, kann ich natürlich im Zentimeterbereich machen, aber bei Hyperspektral ist nach meinem Wissen, also in Richtung 1 Meter äh, lange noch nicht. Also dann, das sind dann äh, Überfliegungen mit äh, Flugzeug. Da ja, da das geht und diese Daten können wir ja auch äh, verarbeiten. Er ähm, ist fertig geworden. Ähm so, das kann Landsat. Also Wasser sieht ganz nett aus. Die großen Vegetationsflächen kommen auch durch. Die Stadt ist auch wieder rot. Also so ungefähr hat er was Sinnvolles äh, gemacht. Das sind jetzt auch nur 100 äh, Trainingspunkte. Ist natürlich keine Karte, die man jetzt hier publizieren würde. Aber prinzipiell mit Landsat geht schon was. Also sechs Kanäle schon schon gut. Ja, das ist auch ein sehr schöner Abschluss, dass du jetzt das Ergebnis noch zeigen konntest. Andreas, vielen Dank nochmal für diesen sehr schönen Vortrag, für diese Demo-Session. Nochmal einen Applaus an dich.